Ich hoffe, man sieht das, ähm, was jetzt alles so für einen Aufwand und Arbeit nötig sind, um die Drohne fliegen zu lassen. Also, ich muss das jetzt hier vorbereiten. Dazu brauche ich ja schon mal, ups, auf jeden Fall einen Akku. So, checken, ob der auch im grünen Bereich ist alles voll. So, das ist die Drohne. Natürlich noch nicht entfaltet. Jetzt setze ich mal den Akku ein. Geht relativ easy. So, und jetzt äh, werde ich die mal entfalten. So, die Füßchen raus. So, damit ist die Drohne jetzt schon mal grob einsatzklar. So, das wäre die Drohne. Ah, hier ist auch ein bisschen Wind, weil ich wollte ja gleich nochmal eine, eine Aufnahme machen. Ähm, ja, wo ich eben dann von außen mich selber filme. Genau. Und dazu, weil hier ist eine schöne, schöne Stelle. Und dann wollen wir die auch mal nutzen. So, jetzt muss ich mein anderes Handy rausnehmen. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich zwei Handys habe. Eins hier oben für die Navigation mit Komoot. Und eines eben... Ups, jetzt muss ich hier aufpassen, dass nicht alles wegfliegt. So, genau. So, und jetzt zeige ich euch mal in einem Foto, äh, wie ich mich hier selber filme. So, das ist die Drohne hier. Machen wir nochmal die Propeller schön, damit man die besser sehen kann. Foto stelle ich euch natürlich rein. Ja, das hier ist jetzt hier die, die Fernbedienung, die Funkfernbedienung für die Drohne. Genau, da kommt jetzt das Handy rein. So, dazu muss ich jetzt mal erst die, die Flug-App ähm, starten. Ja, dazu muss ich das hier unten, die Halter ausklappen. Dann hier das ähm, Kabel, genau, damit ich das Handy damit verbinden kann. So, dazu muss ich jetzt hier mal das hier an der Seite einstecken. Und dann muss ich das hier ins Handy einstecken, unten in den USB-C-Stecker von der Funkfernbedienung in die Buchse vom Handy stecken. Und dann müsste das jetzt hier ein bisschen in den Halterungen hier eingefügt werden. So... Ja, das ist alles. Natürlich hier dann noch die Antennen ausklappen. So und jetzt werden wir auch die die Steuerung, die App starten. Das nennt sich hier die DJI Go 4. DJI Go 4, wie die Zahl 4. DJI Go 4. So dazu muss ich jetzt hier noch die die funkfernbedienung starten so jetzt habe ich die hochgefahren dann muss ich die drohne einschalten so, jetzt leuchtet hier auch die grüne empfangslampe so jetzt muss ich ja jetzt hat er Düdel -düdel -dü gesagt genau ich drehe das mal um dann könnt ihr hier die blinkende flugbereitschaftslampe an der drohne sehen ähm, so, jetzt muss ich hier noch die App starten, da muss ich nämlich jetzt die Fragen hier beantworten. So, jetzt fragt er mich, Flysafe, Datenbank aktualisieren, nein, ignorieren, da habe ich jetzt keine Zeit für. So, DJ Fly, äh, Go GoFly starten, genau ja jetzt muss ich warten bis das bild gedreht hat jetzt will er hier neueste firmware will ich jetzt auch nicht deswegen tue ich das jetzt mal überspringen Ah, jetzt sehe ich hier auf dem display schon den empfang der kamera und dazu habe ich jetzt vergessen hier die blende abzunehmen sollte man natürlich machen ist nämlich sonst ein bisschen doof, wenn man es nicht macht, dann kommen ja natürlich auch keine vernünftigen Bilder zustande. So, und jetzt mache ich auch schon die Tasche zu. All dieweil, so, was will er denn jetzt noch? Kompass kalibrieren. Okay, das müssen wir allerdings machen. Äh, sicherstellen, dass keine magnetischen, metallischen Objekte in der Nähe den Kompass beeinflussen. Okay, das müssen wir jetzt machen. Dazu muss ich jetzt die Drohne nach dem Bild zufolge ein paar mal gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann muss ich sie so rumdrehen. So, Kalibrierung. Jetzt hat er die Kalibrierung genommen. Alles klar.